Ausrest, Ausgangssperre, Quarantäne oder Quarantäne? Genießt es. Wann kein du auf dem bleibt, man noch lange noch die Augen reibt. Wanns nicht sicher bist, ob das wirklich ist, schau mal, ob's nicht da viel was gut ist. Das ist eine Zeit, Telefonier wir noch mal heut. Das ist eine entehrische Zeit. Was sagt's denn da, liebe Leid? Jo so eine änderische Zeit. Der Blattfond ist nimmer weit. Verlier mein Humor nicht heut. Na, na, na, die Viecher ha'm freit. Zur Ruhe kämmen heut. Was mach ma denn heut? Ja, ja, ja, das ist eine entehrische Zeit. Telefonieren man nur mal heute. Das ist eine richtige Zeit. Und das End ist nur weit. Das ist eine entehrische Zeit. Was sagst denn da, liebe Leid? So eine entehrische Zeit. Der Plafond ist nimmer weit. Ja, so a enterische Zeit. Nur die Fischer haben a Freid. So a enterische Zeit. Weil man Hamster kaufen halt. So a enterische Zeit braucht man nur Hamsterfutter, braucht man nur Hamsterfutter. So a Enterische Zeit, telefonieren wir Normalheit Jo, so a Enterische Zeit und das End ist nun weit. Das ist a Enterische Zeit. Wo sag's denn da, liebe Leid? Jo, so ein enterische Zeit. Der Plafond ist nimmer weit. So ein enterische Zeit. Telefonieren wir noch mehr